los geht's messungsaufgaben das hat mit dem sinus und cosinus zu tun das ist auch in einem anderen video schon erklärt und trotz gps werden heutzutage immer noch abstände mit hilfe von besonderen winkelmessgeräten berechnet hier sind zwei typische aufgaben zu diesem Thema für ihre lösung sind der sinus und oder der cosinus notwendig also wenn dieses kann sind bitte nachschauen? Und Lisa beobachtet die Antenne Dach eines Gebäudes. Ihre Augen sind 1,73 Meter vom Boden her hoch. Die Antenne selber ist 2,8 Meter hoch. Vom Boden entfernt ist der Gemeindegart. Den Rand der Antenne sieht Lisa unter einem Höhenwinkel von 67 Grad. Den oberen und 74 Grad, wie weit vom Gebäude genauer vom Fuß der Antenne befindet sich Lisa und wie hoch ist das Gebäude? Machen Sie eine saubere Skizze für die Berechnung. Und das hier ist eine saubere Skizze, es braucht keine Künstler sein um sowas zu machen, ja, einfach ein bisschen so kaltes Lineal und sowas benutzen, ja, und das ist hier, so hier steht Lisa, da sind ihr Augen. Und das jetzt hier, dieser Winkel, der ist 67 Grad. Der ganze Winkel zusammen ist 74 Grad. Also der Unterschied, der Winkel Beta, ist 7 Grad. Ja? Und was ist hier noch gegeben? Das ist die Höhe der Antenne. 2,8 Meter. Also von B bis C. Und gefragt ist der Abstand AP und der Abstand AB. Ist eh klar. Wenn man das eine von beiden hat, ist die Berechnung des anderen schon ganz leicht, weil der Winkel schon hier gegeben ist. Tangens von diesem Alpha-Winkel ist diese Seite durch diese Seite. Und schauen wir, wie man das so berechnen kann. Zunächst einmal der Winkel ACD, dieser Winkel hier oben. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Ja, Fuß. Also hier Fuß, ja. Fuß ist gemeint, genau unterhalb der Antenne, ja, da ganz unten senkrecht, ja. Also, das bedeutet jetzt hier, dieser Winkel hier, wenn dieser Winkel hier 74 ist, das ist 90, in einem Dreieck, alle zusammen sind 180, das bedeutet, was hier bleibt, ist noch 16 Grad. Das hier, also hier ist 16 Grad, das hier ist 7 Grad und diese Seite ist auch gegeben. Daher, also wir haben eine Seite, eine einen Winkel an dieser Seite und die gegenüber, äh, liegende, den gegenüberliegenden Winkel. Also daher können wir hier den Sinusatz benutzen. Ja? Also Sinus von Winkel gegenüberliegende Seite. Okay. Und in diesem Fall, also Bc oder das habe ich mit Sinus oben hier geschrieben, passt schon, Sinus von Beta durch BC sollte Sinus von diesem Winkel hier oben durch die gegenüberliegende Seite, also diese hier, BP sein. Also da ist der Winkel, da ist die gegenüberliegende Seite von diesem Winkel in diesem Dreieck hier. Ja? Und das bedeutet, dieser Winkel haben wir schon berechnet, das ist 16 Grad. Und einfach durch Umformen, also Sinus, der, der Winkel Beta ist 7 Grad. Und einfach durch Umformungen können wir auch halt diese Seite hier berechnen. Und wenn wir diese Seite jetzt hier haben, sind die anderen zwei sehr leicht da. Sinus von Alpha halt ist die Gegenkathete durch Hypotenuse. Und Cosinus von dieser Alpha-Winkel ist halt die Ankathete durch die Hypotenuse. Ja? Und mit Hilfe von diesen Definitionen, weil wir die Hypotenuse schon berechnet haben, können wir beide gefragte äh, Längen berechnen. Ja, gut. hier noch eine kurze Bemerkung, haben wir FA, also diese Höhe, dazu gerechnet, weil das Gebäude ist halt nicht von der Höhe, wo äh, die Augen der Beobachterin sich befinden, sondern vom Boden her. Das muss man auch dann so mitberechnen. So, das war jetzt eine Anwendung äh, der eine Vermessungsaufgabe und gehen wir jetzt hier zu etwas... Vom Gipfel eines 1563 Meter hohen Berges wird der Abstand zwischen zwei Turmen in einem Tal gemessen, die sich beide auf einer Höhe von 548 Meter befinden. Also, da ist ein Turm, da ist ein anderer Turm. Und beide sind, halt, was wir gerade messen, 548 Meter hoch. Also das bedeutet, diese... Äh, Strecke hier, ja, das ist 1563 minus 548 ja, und das ist 1015 Meter von B bis D. Okay, was ist dann so geschrieben? Zum ersten Turm wird der Tiefenwinkel, also von gerade nach unten Tiefenwinkel und das kann man auch beweisen, das ist gleich zu diesem Winkel hier, ja. da ist der Tiefenwinkel alpha 74 Grad, das hier. Ja. Und nach Schwenken des Messgerätes, also man ist hier oben und dreht sich so. Man ja. soll sich diese, äh, dieses Bild im, also im Raum vorstellen. Ja. Also das ist jetzt hier auf der, Richtung, äh, auf der Ebene selber. Man dreht sich die Ebene. Ja. Und dann kommt man hier. Ja. Und dieser Punkt ist eigentlich vor dieser Ebene hier. Also das ist ein bisschen so gedreht. Und man dreht um dreht sich um den Horizontalwinkel Gamma. Und das ist 69 Grad. Hier. Und zum anderen Turm. Und hier ist der Tiefenwinkel Beta 49 Grad. <lacht> Allein mit diesen Daten kann man den Abstand zwischen den Turmen, also die Strecke FC, berechnen. Wie geht das jetzt? Fangen wir an. Hier haben wir, was ist hier gegeben, diese Winkel hier und die Höhe. Tangens jetzt hier äh, von DCB, also von Winkel Alpha, das hier, die, der Tangens ist die Höhe durch diesen Abstand hier, BC. Hm? Also das hier ist gegeben, Alpha, also auch der Tangens davon, das ist auch hier gegeben, haben wir schon gesagt, 1015 Meter. Das bedeutet, dadurch können wir BC schon berechnen mit einfachen Umformen hier. BC ist 846,5 Meter. Wenn man sich mit diesen Umformen nicht kennt, auskennt, bitte, also man erreicht dieses Niveau nicht, wenn man sowas nicht kann. Bitte von Anfang an das Ganze lesen. Gehen Sie bitte ganz zum Grundsachen und schauen Sie bitte, wie das umformen geht. Ja. Wie auch immer, äh, haben wir jetzt hier diese Strecke BC und in der gleichen We äh, Weise benutzen wir dieses Dreieck hier. Dann gehen wir die Strecke BF berechnen, ja, mit Hilfe der Definition von Tangensphäre. Und da wir jetzt hier die Strecke BC und BF schon gerechnet haben, die sind schon hier, hier gegeben, ja, was haben wir jetzt hier? Zwei Seiten und der dazwischen liegenden Winkel. Also, wenn wir zwei Seiten und der dazwischen Winkel haben, müssen wir den Satz benutzen. Das bedeutet, wir können die andere Strecke berechnen, also die Strecke zwischen F und C. Da haben wir ein Dreieck so. Das ist die eine Seite, schon berechnet, BF steht da, das ist die andere, BC steht da, und dadurch benutzen wir halt den großen Satz und wir können auch den Absen berechnen. Da ist er fertig. Danke sehr.